Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's ah! Doch bevor wir richtig ins Video reingehen, muss ich kurz ein bisschen was erklären. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass in der ersten Folge meine Cam bzw. mein Background irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Das liegt daran, dass die Aufnahme schon ein ganzes Jahr lang alt ist und die einfach nur rumliegt und gewartet, darauf wartet hochgeladen zu werden. Das liegt nämlich daran, dass ich tatsächlich schon seit Jahren, seit ein paar Jahren versuche, Five Nights at Freddy's 4 aufzunehmen und für euch hochzuladen. Ich habe nämlich noch ein paar alte Aufnahmen von Five Nights at Freddy's 4, da gab es aber immer Probleme. Es gab immer irgendwo Probleme. Meistens war das Problem, äh, ich hatte nicht genug Zeit, das Spiel war zu schwer. Oder in einer Aufnahme habe ich auch einfach vergessen, Ton anzulassen, dass man den auch hört in der Aufnahme. Und nachdem ich das dann gemerkt habe, hatte ich natürlich gar keine Lust mehr, das zu spielen. Ich habe die Aufnahme noch, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Auf jeden jetzt wisst ihr Bescheid, die Aufnahme, die jetzt in den nächsten paar Folgen sieht, die sind von diesem Jahr, also ich habe es dieses Jahr eventuell geschafft, das werden wir dann sehen. Viel Spaß. Three days until the party. He left without you. He knows that you hate it here. You are right beside the exit. If you run, you can make it. Sollen wir rennen, Leute? Hurry, run toward the exit. Hier lang? No! Don't you remember what you saw? The exit is the other way. Hurry and leave! Okay, dann hier lang. It's too late. Hurry the other way and find someone who will help. You know what will happen if he catches you. Oh Gott, ich weiß es <lacht> nicht, aber egal. You can find help if you can't pass them. You have to be strong. Ich weiß da nicht. Ha? Huh? Ein lilaner Typ, der irgendwen ein Suit anzieht. Okay, wir können ja aber nicht mehr lang. Ne nicht mehr lang. It's too late. Da ist jemand drin. Ich, ich Für mich sieht das immer so aus, wegen diesen Zähnen, dass das immer so, so ein alter Mann ist mit so ganz viel grauen Haaren. Sieht das für mich aus, finde ich. Oh Gott, die Figuren. Oh nein. Hat mich eingeholt. Tomorrow is another day. Morgen ist ein anderer Tag. Und damit willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 4. Es ist lange her. Ich habe bestimmt ein Intro gemacht, wo ich alles erkläre. Ähm, wir haben weniger Zeit diesmal fürs Minigame. Auf jeden Fall ist es lange her. Ein Jahr, um genau zu sein. Ein bisschen über ein Jahr, um genau zu sein. Da will ich auch stehen, Mann. Ähm, ich habe ein bisschen jetzt mehr Ahnung, wie man das Spiel spielt. Ich habe eine kleine Taktik. Ich weiß nicht, ob die gut ist, ob die funktionieren wird, aber ich habe mir ein bisschen was angeschaut und ich. Hoffe, dass es das klappt. Ich habe auch... Ähm Dieses Medium verkackt? Ja, auf jeden Fall. Das geht nicht hin. Der bewegt sich nicht. Der träut mich einfach nur. <lacht> Was soll denn das? Genau. hat sich nicht einmal bewegt. Ich habe so in 5 bis 10 Sekunden Abständen immer geleuchtet und er wollte nicht. Naja. Might Free. Hier geht's weiter mit dem Spiel. So, und die Taktik ist. Bis fünf zählen und bei fünf leuchten. 1 Hi. Hi. Ich höre auch Foxy im Hintergrund. So rennt. Bis beachten. Hi. Hi. Das Problem ist, das größte Problem in diesem Spiel sind wirklich die Hintergrundgeräusche. Die sind extrem schlimm, die machen mich so kirre. Fünf. Ich höre Foxy die ganze Zeit. Der rennt und rennt. Oh nein, er ist drin. Oh nein, Foxy ist drin. Kevin Okay. Okay, muss reichen. Kleinen Thrills. Wenn man rein gar nichts soll, ist eigentlich immer safe. Das ist die Atmosphäre. Oh! Das hat mich so erschreckt. Geh weg. Oh, verdammt, das ist kein guter Run. Wenn Foxy direkt von Anfang an drin ist, ist es sehr schlecht. Ist immer sehr schlecht. Ich gucke auch immer weg vom Bildschirm. Bewegt sich jemand? Weg mit dir. Mitte, Mitte, Mitte. Foxy, Foxy, Foxy. Muss reichen. Okay, fürs Erste sollte es reichen. Sollte ich jetzt immer weggucke. Vielleicht hilft euch die Taktik auch. nichts gehört, deshalb foxy auf. Sollte in Ordnung sein. Sollte in Ordnung sein. Fünf? Nein. Oh! Habt ihr's gehört? Da war Breathing! Aber Foxy hat macht Probleme. Nein, schlecht, schlecht. One ist tot. Ich guck nicht hin. Hat gejumpscared, oder? Drei! Wie viele noch, bis da, bis da was passiert? Chica, Chica, Chica, Chica. Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Verdammt! Warum ist Foxy so aggressiv? Fic mal durch! Mein Gott! Das war offensichtlich! Ich weiß by the way nie, wie lange man immer halten muss. Ich mache mal so ein paar Sekunden. Okay, Kitchen! Wenn ihr Küchengeräusche hört und Foxy war schon drin ist Braucht ihr theoretisch gar nicht mehr oh, gar nicht mehr rechts nachschauen oh. Okay, wenn das Plushie da ist von Foxy ist es sehr gut, Das ist ja ganz weg Okay, er ist gerade zu mir hingelaufen Aber jetzt ist er weg Ja, er ist gerade weggegangen Ich höre Küchengeräusche nicht mehr, das ist er wieder da ja, sie ist direkt vor der Tür. Wollte gerade reinkommen. Nö. Ne. Tschüss. No Pies dich. Danke. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13. Ist okay. Hinter mir. Das fuckert die ganze Zeit, das macht mich so kirre. So okay, das ist ganz leichtes Briefing, das ist aber böse. Das ist aber richtig böses Briefing. Versuchst so ist so einzuatmen? Alter, die sind aber recht aggressiv. <lacht> Was zum Ich hab doch zugemacht. Bullshit. Nein. Oh fick dich, nein. Nein. So früh reset. Das mach ich nicht. Man kann mit F2 übrigens resetten. <lacht> Sollte man an manchmal machen. Bro. Stopp. Dein Ernst? Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Ja, war mir klar, war mir klar, du kleiner... ...du kleinerer Bauke, du... du kleiner... ...du kleiner... ...perfekt. Okay? Haut ab! Würde ich ja nicht sehen. Okay, gut, gut, gut, chica, chica, chica, chica, chica. Das war komisch. Bonnie, Bonnie, dann Foxy direkt. Ich höre gar nichts. Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Okay, Foxy läuft. Relativ. Naja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Foxy macht mir Angst, Foxy macht mir Angst. Ganz leicht. Der ganz leicht geatmet. Oh mein Gott. Foxy, foxy, foxy, foxy, foxy. Er macht stress. der war klar. 1, 2, drei Geh weg. Okay, es ist, ist okay. Ist okay. Muss ich beiden. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Okay. Es flackert immer. Fuck. Oh, das war offensichtlich, das war definitiv offensichtlich, dass er da war. Foxy. Böser Hund. Ganz böser Hund. Ganz böse. Gut. Nee. Nee. Gut. Gut. Scheiße, da muss ich mich beeilen. Da, da muss ich schneller machen. Gar nichts mehr. Stille auf einmal. Da kommt irgendwer. Da kommt irgendwer. Die sind unterwegs, die sind ganz klar, ganz klar unterwegs. Okay, Foxy ist komplett weg. Foxy ist weg erstmal. Die sind alle unterwegs. Fahren mit dem Bus, mit dem Expressbus zu mir nach Hause. Das müsste jetzt. Ja, genau müssen weiterhin sein genau ah, ah, sollte okay sein ja bis durch bonnie bonnie bonnie bonnie ich rein gar nichts dann ist auch nicht da hm. das war relativ relativ aber so ganz relativ bist weg? Okay. Rechts, rechts. Chica, chica, chica. Das läuft da rum irgendwo. Okay, Bonnie, Bonnie, Bonnie. 5am. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Oh, so schon war gar nicht, Foxy. Die bewegen sich. Die bewegen sich. Chicken, chicken, chicken, Ja. <lacht> habe ich sofort gehört. Das war das eindeutigste ever. Hinter mir. Irgendwas flackert. Ja, die beiden. Die Pisser. Geh doch. Das meinen sie aber ja richtig ernst. Scheiße. Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Ich zitter. Ich zählt da ohne Witz. Ich hab Angst. Okay, gut. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. The chicken, the chicken! Mhm. Oh! <lacht> oh, mein Gott. <lacht> Two days until the party. <lacht> He hates you. Ich weiß. You have to get up. Aufstehen. You can get out this time, but you have to hurry. Okay. No! Don't you remember what you saw? The exit is the other way. Hurry and leave. Okay. Rennen wir ganz schnell weg. Was? Bisschen komisch. Schaut mal hier oben. Großer Teddybär. Hä? Hey, hey, du da. Das ist doch unser, unser Freund. Und wer bist du denn? Where is your Plush-Toy? Mine is Prank-Bonnie. My daddy says I have to be careful with him. Oh, it pinched my finger. He is a finger trap, he says. Ich glaube, das ist eher Plush-Trap, oder? Fun with Plush-Trap, so? Okay, hier unten können wir auch nach links gehen. Hallo. You'd better watch out. I hear they come to life at night. And if you die, they hide your body and never tell anyone. Why do you look so worried? Well? See you at the party, haha. Ha. Macht Witze, aber es ist kein Witz. Und hey. Schlapp <lacht> mal wieder da unten. Was machst du denn so? <lacht> Aren't you the kid who always hides under the table and cries? <lacht> no one else is scared. Why are you? Stop making such a baby. über uh, Beobachtet uns überall. Der kleine kleine Fettbär. Oh, ein Auto. Kann ich einsteigen? Schade. Are you going to the party? Everyone's going to the party. Mr. Krabs, Sie auf die Party? Ich gehe auf die Party. Oh, wait. You have to go. It's your birthday. Haha. <lacht> mein Geburtstag. Wie alt werden wir da? Hm. Übrigens nicht wundern, dass die ganzen Aufnahmesessions immer jeden Tag anders aussehen. Also, jede Nacht jeden Tag ständig anders aussehen. Äh, mein Herz kriegt das nicht mit. Also, mein Herz macht das nicht mit. Mehrere Versuche an einem Tag, so viel. Huh. Be careful ist er wieder in seinem Bildschirm? Nee. Oh. Ah doch. Fred Fredbear and Friends 1983. Fredbear Foxy. Bonnie. Chica. Und natürlich Freddy. Fredbear and Friends. Aber da das Datum, wir haben 1983. Ha, haben wir nicht irgendwo in FNAF 1 oder 2 oder so 1987 oder sowas um den Dreh? Ich meine, da war mal was. Also dieses Spiel ist chronologisch glaube ich das Erste, es am frühesten spielt. Bis ist doch alles okay, hier ist doch niemand. Ist doch Merkel wieder, aber bisschen kaputt auf dem Boden. Na gut. Wie hat mich das jetzt erschreckt? Oh Mann. Tomorrow is another day. Morgen ist ein anderer Tag. Juhu, Fun und so. Ne? Offensichtlich hat man hier Spaß. Und diesmal haben wir nicht mal eine Minute. Nicht mal eine Minute. Dafür müsste aber auch im Normalfall viel aggressiver sein als sonst. Da wurde gerade aufstehen. Ich muss ein bisschen mehr warten. Ach man, steh doch auf. Bei, bei 20 mache ich wieder. Bei 20 mache ich wieder. Okay. Ich bin nicht so gut drin. Nee, hab ich verkackt. Nee, verkackt. Beides jetzt mach ich nochmal. Nee. <lacht> bin, ich, bin ich nicht gut drin. Nicht wirklich. Nee. Okay. Nacht. Nacht für. Oh Gott, ich mache jetzt mal Pause. Oh mein Gott, ich kann nicht. Pause! Vielleicht auch hier die Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Like freuen. Mein Herz pocht und pocht und ich... Ich fühle mich jetzt nicht ganz Energy zu gedrückt, weil... ...mein Herz so laut genau pocht, also... Für mich ist das immer noch das schwierigste und... ...vor allem gruseligste FNAF-Spiel. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das auf jeden Fall so und... Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie unterhalten. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, für dann Nacht 4 vielleicht sogar Nacht 5 machen. Ist das schon das Ende des Spiels? <lacht> Wenn ich das überhaupt schaffe. <lacht> Warte mal. Hört ihr das auch? <lacht> ah, Bogus!